Der Titel des Programms »1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« benennt Leistung und Leid als die herausragenden Merkmale dieses Lebens. Diese beiden Begriffe können auch über der Geschichte stehen, um die es heute gehen soll. Anfang und Ende dieser Geschichte stimmen zufälligerweise fast bis aufs Jahr mit den Lebensdaten Goethes überein. 1749 bis 1832. Um 1750 beginnt mit dem Auftreten und den Publikationen Moses Mendelssohns das Judentum wieder öffentlich in Erscheinung zu treten. Ohne seine erstaunlichen Leistungen und sein europaweites Renommee wären die Berliner jüdischen Salons nicht denkbar gewesen. Die Teegesellschaften, zu denen junge jüdische Frauen in Berlin seit 1780 bürgerliche und Adlige Juden und Deutsche, Gelehrte und Diplomaten einluden, können ebenfalls als eine außergewöhnliche kulturelle Leistung verstanden werden. Sie gehörten einer Epoche an, die ungezählte Germanisten und Philosophen in Lohn und Brot gesetzt hat. Wir können die Abfolge kultureller Bewegungen in dieser Zeit alle her sagen. Aufklärung, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Neuhumanismus, Romantik, diese Entwicklungen vollzogen sich in einem Zeitraum von drei, vier Generationen und die Berliner jüdischen Salons hatten daran einen erheblichen Anteil. Die Popularität Goethes geht nicht zuletzt auf die Begeisterung jüdischer Frauen zurück und die Frühromantik hatte ihr Hauptquartier im Salon der Henriette Herz in der Dachstube Rachel Levins aufgeschlagen. Deren ausgedehnter Briefwechsel und die auf ihm fußende Biografie von Hannah Arendt haben dafür gesorgt, dass Rachel Warnhagen bis heute nicht vergessen ist. In diesem Jahr jährt sich ihr Geburtstag zum 250. Mal. Es fällt uns heute nicht leicht zu ermessen, welche Ungeheuerlichkeit es im friderizianischen Preußen gewesen sein musste dass sich die Gesellschaft der Hauptstadt regelmäßig bei jungen jüdischen Frauen zu dünnem Tee und Konversation traf. Es wird deutlicher, wenn wir eine Generation zurückgehen, in das Jahr 1750. In diesem Jahr erneuerte Friedrich II. die Gesetzgebung, unter der die Juden in Preußen bis 1812 lebten. Simon Dubnow schreibt in seiner Geschichte des jüdischen Volkes darüber, Zitat, die Reglementierung der staatsbürgerlichen Knechtung der Juden artete nirgends in solche Ungeheuerlichkeiten aus wie in Preußen zur Aufklärungszeit Friedrichs II., des Großen. Hier war das ganze Leben der Juden durch die harten Paragraphen des friderizianischen Reglements für die Juden von 1750 wie mit ehernen Fesseln umklammert. Seiner inneren Tendenz nach unterschied sich dieses Reglement, die Frucht der schöpferischen Fantasie eines an die kirchlichen Satzungen nicht glaubenden freidenkerischen Königs, nur sehr wenig von den mittelalterlichen kanonischen Statuten des westgotischen Spaniens. Soweit Dubno. Diese Regelungswut warf sich auf 2.188 Juden. Das war nicht einmal 2% der damaligen Berliner Bevölkerung. Sie wurden in sechs Klassen eingeteilt und für jede wurden detaillierte Bestimmungen entworfen. Das Generalprivilegium erhielt nur eine sehr kleine Gruppe. Sie durften Häuser und Grundbesitz erwerben und vererben. Die ordentlichen Schutzjuden durften sich beruflich betätigen, aber nicht beliebig Wohnung nehmen und sie konnten ihren Status, das Geschütztsein, nur auf zwei Kinder vererben, aber nur, wenn die Kinder 1000 bzw. 10.000 Taler vorweisen konnten. Der Status des außerordentlichen Schutzjuden galt nur für eine Person. Starb sie? konnten Frau und Kinder ausgewiesen werden. Die restlichen drei Gruppen lebten ohne Schutz und konnten jederzeit ausgewiesen werden. Moses Mendelssohn gehörte anfangs zu dieser letzten Gruppe, privaten Angestellten, die nicht heiraten durften und sich nur so lange in Berlin aufhalten durften, wie ihr Arbeitsverhältnis dauerte. Unter solchen drückenden Bedingungen gelang es Moses Mendelssohn als Buchhalter eines jüdischen Seidenfabrikanten nur geduldet in Berlin, Anschluss an die zeitgenössische Philosophie zu finden, ohne Glauben und Bindung an seine Herkunft aufzugeben. Er hat in einem kurzen Text mit dem Titel »Was heißt aufklären?« im selben Jahr erschien der weitaus bekannter gewordene Beitrag Immanuel Kant zu derselben Frage mit einem Programm für aufgeklärtes Denken zugleich ein Programm des Salons entworfen. Er schreibt, Bildung, Kultur und Aufklärung sind Modifikationen des geselligen Lebens, Wirkungen des Fleißes und der Bemühungen der Menschen, ihren geselligen Zustand zu verbessern. Bemerkenswert ist der Akzent, den Mendelssohn auf die soziale, die gesellige Seite legt. Nicht die Kritik an der Religion oder politischer Willkür von Despoten macht aufgeklärtes Denken aus, sondern freundliche Verhältnisse der Menschen untereinander. Sein Leben bezeugt die Wahrheit dieser Auffassung. In einem solchen geselligen Kreis, dem gelehrten Kaffeehaus, hatte seine öffentliche Wirksamkeit ihren Anfang genommen. Ohne die Anerkennung, die ihm von aufgeklärten Geistern wie Lessing oder Nikolai auch von gekrönten Häuptern entgegengebracht wurde, wäre es undenkbar gewesen, dass sich die Spitzen der damaligen Gesellschaft in jüdischen Häusern getroffen hätten. Denn der Reichtum einiger weniger Juden reichte nicht aus, um ihnen eine anerkannte Stellung in der Gesellschaft zu verschaffen. Erst Mendelssohns allseits bewunderte Publikationen brachten das Judentum als kulturelle Kraft ins Bewusstsein. Besitz und Bildung waren die Parolen, unter denen das Bürgertum, in den vom Adel beherrschten absolutistischen Monarchien, Fürstentümern und weiteren Kleingebilden, um gesellschaftliche Anerkennung und politischen Einfluss kämpfte. Das Gleiche lässt sich auch für das westeuropäische Judentum sagen. Nur hatten Besitz und Bildung hier eine ganz andere Bedeutung. Besitz war angesichts der unmäßigen Besteuerung und periodischen Verfolgungen eine Überlebensvoraussetzung, keine Überlebensgarantie. Und Bildung das heißt Sprachen, Literatur, Wissenschaft, war ein Weg aus der Ghettoisierung. Zugleich galten diese beiden Formen bürgerlicher Selbstbehauptung, wenn sie von Juden beansprucht wurden, als illegitim. Der Reichtum einiger weniger Juden, die seit Jahrhunderten in Handel und Geldgeschäfte gedrängt wurden, weckte den Neid und die Begehrlichkeit, gerade bürgerlicher Schichten und den Hass von Adligen, deren Güter aufgrund unzulänglicher wirtschaftlicher Fähigkeiten verschuldet waren. Ohne Besitz hätten Juden nicht einmal dauerhaftes Wohnrecht in Berlin erhalten. Und die Bildungsanstrengungen von Juden galten, statt sie als Zeichen der Anerkennung zu werten, was sie ja waren, als Prätension und Anmaßung. Kleist schreibt in einem Brief, die jüdischen Gesellschaften würden mir die Liebsten sein, wenn sie nicht so preziös mit ihrer Bildung täten. Die Seidenmanufaktur, in der Moses Mendelssohn als Buchhalter den Lebensunterhalt seiner Familie verdiente, lag Ecke Bischofstraße, Spandauer Straße. Hier und in der Jägerstraße entwickelte sich das Berliner Bankenviertel. Und in unmittelbarer Nähe lebten die Ärzte Markus Herz und Benjamin de Lemos. Mit ihnen beginnt die Geschichte der Berliner jüdischen Salons. Hannah Arendt schreibt in ihrer großen Studie über die Entstehung totaler Regime, die mit dem modernen Antisemitismus beginnt, Zitat, der erste jüdische Berliner Salon bildete sich in dem Haus des Arztes und Philosophen Markus Herz anlässlich einer Reihe von privaten Vorlesungen, die der damals recht bekannte Schüler Kant in den 80er Jahren in seinem Privathaus abhielt. Herz gehörte noch der älteren Generation an und für ihn, wie für Mendelssohn, war Verkehr mit Nichtjuden kein gesellschaftliches Programm, sondern eine einfache Tatsache persönlichen Umgangs und persönlicher Freundschaft mit gelehrten Männern. Um seine viel jüngere Frau erst begann sich eine Art Salon zu entwickeln. Zwar blieb auch in dem Salon der Henriette Herz das Element der Freundschaft nach Ausschlaggebend, immerhin versuchte sie bereits, die Freundschaften zu organisieren in dem sogenannten Tugendbund, zu dem die Gebrüder Humboldt, die beiden Grafen Dona und Schleiermacher gehörten. Das rein gesellschaftliche, das persönlich intime wurde unter ihren Händen zu einem Programm. Die Assimilation hatte begonnen. Soweit Hannah Arendt. Zehn Jahre später eröffnete die 19-jährige Rachel Levin in der Jägerstraße 54 ihren Salon in der Dachstube des Hauses ihrer Familie. Sie war das, die Tochter des Bankiers und Juwelenhändlers Markus Levin. Ihr Vater war Schutzjude, weil er finanzielle Geschäfte im Auftrag des Staates betrieb. Die Familie war so wohlhabend, dass sie ein Haus besaß, aber nicht so reich, dass Rachel als gute Partie galt, das heißt als Kandidatin für die Sanierung der Finanzen märkischer Adelsfamilien. Sie war mit einem Adligen verlobt, aber die Familie von Finkenstein war noch nicht so am Ende, dass sie die Hochzeit ihres Sprosses mit einer Jüdin gebilligt hätte. Ihre Bildung wird als mangelhaft beschrieben, auch von ihr selbst. Dieses Urteil ist indes in mehrfacher Hinsicht zu korrigieren. Als Mädchen hatte sie die außergewöhnliche Gelegenheit, dem häuslichen Unterricht ihrer Freundin Brendel Mendelssohn beizuwohnen. Als Brendels Vater, der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn, erteilte seinen beiden Töchtern und deren Freundinnen, unter ihnen eben auch Henriette de Lemos, später Herz, Unterricht in Philosophie, Mathematik, Sprachen, Literatur und Rhetorik. Eine solch umfassende Bildung war für jüdische Mädchen der damaligen Zeit ein ungewöhnliches Vorgehen, für alle anderen wahrscheinlich auch. Brendel und ihre Freundinnen waren ebenso an den gesellschaftlichen Teenachmittagen im Hause Mendelsohn anwesend. Die Atmosphäre eines gebildeten jüdischen Bürgerhauses prägte die literarisch und gesellschaftspolitisch interessierte Rachel. Gegen die vermeintliche Unbildung spricht auch, dass es ihr gelungen war, in ihrem Salon über eineinhalb Jahrzehnte alles zu versammeln, was einen Federkiel halten konnte. Die Liste der Besucher umfasst nahezu alle, die in jener Zeit kulturgeschichtlich irgendwie relevant waren. Jean-Paul, Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Friedrich de Lamotte Fouquet, der Prinz Louis Ferdinand und dessen geliebte Pauline Wiesel waren Gäste, Fichte, Heinrich von Kleist und in den späteren Jahren, nach 1820, Heinrich Heine, Camisso, E.T. Hoffmann, Achim und Bettina von Arnim, Fürst Hermann von Pückler-Muskau, Leopold von Ranke, Hegel, Börne und Heine. Ein weiteres Zeugnis ihrer Bildung liefert ihre Korrespondenz. Der Brief war die ihr gemäße Form des Ausdrucks. Sie hat geschätzt 10.000 Briefe geschrieben, von denen etwa 6.000 erhalten geblieben und Ausdrucksweise von August Farnhagen von Ense veröffentlicht worden sind. Die eigentliche Leistung Rachel Levins, ihr Beitrag zur Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, liegt jedoch auf einem anderen Gebiet. Lamping schreibt in seiner in diesem Jahr erschienenen neuen rachel Warnhagen biografie Ihre vorderhand bekannteste Leistung war als soziale vergänglich. Anders als bei Mendelssohn oder Lessing, für die gesellige Treffen ein Anlass für Publikationen waren, waren die Salontreffen eine Sache der Konversation. Wurde das Private im ersten Fall öffentlich, so blieb im zweiten Fall die Privatheit erhalten. Wir wissen daher nicht, was bei diesem Treffen verhandelt worden ist. Wir können es aus Briefen erschließen. Es war eine Zeit der Briefkultur, aber Briefe stellen immer nur die Absichten und Sichtweise der Autorinnen dar. Sie sind, sie sind keine Dokumente. Es lässt sich jedoch einiges über die Art der sozialen Beziehungen sagen, die sich in diesem Rahmen herstellten. Die Salonieren gaben keine Gesellschaften. Gesellschaften oder gesellschaftliche Einladungen sind private Veranstaltungen, zu denen nur Menschen mit einem bestimmten sozialen Status Zutritt haben. Nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Bei ihnen geht es formell zu, das heißt, es geht in der Kommunikation nicht um eine Sache oder um ein Thema, sondern um wechselseitige Bestätigung oder um... Prestigekonkurrenz. Gesellschaften sind alles andere als gemütlich. Das gesellige Zusammensein im Salon oder in der Teegesellschaft ist das Gegenmodell zu solchen offiziellen Anlässen. Zu ihnen ist jeder willkommen, der von anderen Gästen mitgebracht oder empfohlen wird oder der interessant oder anregend zu sein verspricht. Die Gesellschaft schließt Nicht-Zugehörige zu aus, der Salon Langweiler. Eine bestimmte Einstellung ist nicht Voraussetzung der Teilnahme. Es handelt sich um eine private Geselligkeit in einer dem Familienmodell angenäherten Form. Clark schreibt in seiner Geschichte Preußens, von Stammgästen wurde erwartet, dass sie sich gegenseitig mit dem familiären Du anredeten, unabhängig vom gesellschaftlichen Status. Soweit das Zitat. Dem entspricht auch die Einladungspraxis. Es wird jede Woche eingeladen und wer gerade in der Stadt ist, darf kommen. Die Besonderheit dieser Form sozialer Kommunikation ist auch den Zeitgenossen bewusst gewesen. Schleiermacher, einer der regelmäßigen Besucher hat eine Theorie der Geselligkeit veröffentlicht. Diese Art von Geselligkeit war nicht auf Berlin und jüdische Gastgeberinnen beschränkt. Robert Minder hat in einem Aufsatz über deutsche und französische Literatur auf interessante Parallelen hingewiesen. Zitat: Man hat zu wenig beachtet, dass am Anfang der deutschen Klassik ein bestimmter Frauentyp steht, die gebildete, feinsinnige und sozial höher gestellte Frau, die den ungestümen Liebenden heranbildet und letzten Endes hoffähig macht. Wieland, der Pfarrerssohn aus Biberach, ist im Kreis der Grafen Grafenstadion auf Schloss Warthausen durch so vieler Roche ebenso erzogen worden wie Goethe durch Charlotte von Stein, Schiller durch Charlotte von Kalb, Hölderlin durch Gisette Contard. Die Parallelisierung macht einen Unterschied zu den jüdischen Salons sichtbar. In ihnen ging es nicht darum, bürgerlichen höfische Sitten anzutrainieren. Es ging um eine von Standesschranken nicht beeinträchtigte Zusammenkunft von Menschen. Dieser Zweck lag dem universalistischen Programm der Aufklärung näher als die Zügelung bürgerlicher Kraftnaturen. Zu der schlichten Haltung, Juden als Menschen und Bürger zu akzeptieren und sie im Übrigen ihr Leben leben zu lassen, haben sich in jenen Jahren nur die wenigsten in der Lage gesehen. Sie wäre ein Ausweis aufgeklärten Denkens gewesen. Aber zu ihr mochten sich nicht einmal alle Schriftsteller der Aufklärung verstehen, nicht Voltaire, nicht einmal Kant. Lessing, Nikolai, vielleicht Jean-Paul, waren von diesem selbstverständlichen Humanismus durchdrungen. Bei anderen war eine ambivalente Haltung zum Judentum das Äußerste, zu dem sie sich aufschwingen konnten. Und wieder andere besuchten die Salons und ließen anderenorts ihren Aversionen und antisemitischen Gefühlen freien Lauf. Ich möchte das an einigen zentralen Figuren kurz erläutern. Wilhelm von Humboldt gehörte wie sein Bruder Alexander zu den regelmäßigen Besuchern des Salons von Henriette Herz und war, wie gehört, Mitglied des von ihr gegründeten Tugendbundes. Später unterhielt er einen intensiven, persönlichen und brieflichen Austausch mit Rachel Levin. Humboldt war einer der wenigen, die weder Aversion gegen Juden hatten, noch Hass auf Juden kannten. Von Ambivalenzen und widersprüchlichen Haltungen allerdings war auch er nicht frei. Seine persönliche Beziehung zu Rachel Warnhagen war über die Jahre schwankend, man weiß kaum, ob sie als Freundschaft zu bezeichnen ist, so nochmals Lamping. Er gehört zu den frühesten Besuchern ihres Salons, miet sie aber in späteren Jahren. Nach ihrem Tod hat er allerdings von ihrem sehr liebenswürdigen Charakter gesprochen, deren Gedanken von Originalität zeugten. Das gemeinsame Interesse galt der Bildung. Rachel im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Entwicklung, bei Humboldt wegen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Es brauchte nicht auf seine Beiträge zum Bildungswesen eingegangen zu werden. Seine auf dem Neuhumanismus gegründende Konzeption des höheren Schulwesens, des Gymnasiums, sollte bis ins 20. Jahrhundert Geltung behalten und in seine kurze. Amtszeit im Kultusministerium des von Stein'schen Reformkabinetts fällt die Gründung der Berliner Universität 1810. Aus dem Jahr der Universitätskonzeption stammt Humboldts Stellungnahme zu einer Ministerialvorlage über die rechtliche Gleichstellung der Juden im preußischen Staat. Der Text heißt über den Entwurf einer neuen Konstitution für die Juden und stammt aus dem Jahre 1809. Er bezeugt auf der einen Seite seine rechtliche und liberale Gesinnung. Wenn er schreibt, es lassen sich kein Rechtsargument dafür finden, die rechtlichen Beschränkungen aufrechterhalten, denen Juden unterworfen waren. Die rechtliche Gleichstellung wurde drei Jahre später gewährt und weitere drei Jahre später wieder kassiert. Seine Begründungen zeigen dagegen begrenzte Einsicht und Sympathie. Die besondere Stellung der Juden in der Gesellschaft führte auf drei Gründe zurück. Ihre, wie er schreibt, nomadische Lebensweise, die Einheit von Religion und Politik im Judentum und ihre Tendenz zur Absonderung. Damit erklärt er zu einem Wesensmerkmal, was dem Judentum als einer Gesellschaft ohne staatliche Verfassung aufgezwungen worden ist. Das betrifft die nomadische Lebensweise und die Ghettoisierung. Zum anderen greift er die geistigen und sozialen Grundlagen des Judentums an. Er schlägt vor, die Lage des Judentums zu verbessern durch Verschmelzung mit der christlichen Gesellschaft, die Zerstörung der religiös bestimmten Lebensführung, und Ansiedlungen außerhalb von Ghettos. Die rechtliche Gleichstellung war für Humboldt ein, ein Schritt auf dem Wege zu einer vollständigen Assimilation. Mit dieser ambivalenten Haltung kann Humboldt jedoch noch als eine Ausnahme unter seinen Zeitgenossen gelten. Schleiermacher, Fichte von Arnim und von Brentano und andere Vertreter der Romantik hegten unüberwindliche Aversionen gegen Juden und das Judentum, die bei der Veränderung der politischen Atmosphäre während der napoleonischen Kriege in einen manifesten Antisemitismus neuer Art umstugen. Schleiermacher ist in doppelter Hinsicht ein bemerkenswerter Fall. Mit Friedrich Schlegel ist er eine der zentralen Figuren der Berliner Romantik, der Theologe einer romantischen Gefühlsreligion und ein Begründer der neueren Hermeneutik, dessen Werke unvermindert aktuell geblieben sind. Rudolf Hein schreibt in seiner Geschichte der romantischen Schule, Zitat, Schleiermachers Ankunft in Berlin trifft beinahe genau zusammen mit der Festsetzung der romantischen Partei daselbst. Durch natürliche Anziehungskraft war diese zu jenen schön geistigen Kreisen hingezogen, deren Mittelpunkt geistreiche Jüdinnen bilden, bildeten. Fast ausschließlich in und mit beiden lebte Schleiermacher zwischen 1796 und 1802. Soweit Heim, romantische Schule. Bezieht man ein... Was Schleiermacher zum Judentum öffentlich zu sagen hatte, nimmt sein Bild andere Züge an. Ähnlich wie seinerzeit Lavater Mendelssohn gegenüber, forderte Schleiermacher, die Juden sollten die Hoffnung auf den Messias öffentlich aufgeben. Das Festhalten an ihrem Glauben denunzierte er als politische Illoyalität, was damals und späterhin eine existenzielle Bedrohung für das Judentum darstellte. The Schleiermachers Theologie ist eine Leichenrede auf den jüdischen Glauben und das Judentum, dem er eine im Gefühl der Seligkeit schwelgende Christengemeinschaft gegenüberstellt. Traditionelle antijudaistische Vorurteile liegen einer Theolo Theologie zugrunde, die Verwerfung des mosaischen Gesetzes, die Verwerfung des Gotteswerks Israel. Der Vorwurf des politischen Partikularismus, der Vorwurf des theologischen Partikularismus führen dazu, dass das Judentum in eine politisch prekäre Lage gebracht wird. Diese Geschichtsklitterung stammt aus der gleichen Zeit, in der Henriette Herz Liebesbriefe schrieb, ein ständiger Gast bei Rachel Levin war. Schleiermachers Aversion gegen das Judentum war so stark, dass zum Manifesten Antisemitismus wenig fehlte. Er machte sich bald bemerkbar. Die ab 1803 verbreiteten Pamphlete, deren Verfasser ihren Judenhass freien Lauf ließen, waren die Vorboten eines neuen rassischen Antisemitismus, der auch die Vernichtungsfantasien, der in Vernichtungsfantasien die Zukunft vorwegnahm. Keine nationale Aufwallung ohne antisemitische Invektiven. Der Patriotismus hat sich noch nie damit begnügt, die Größe des eigenen Volkes zu feiern. Er brauchte immer imaginierte Gegner und Feinde. In dieser Zeit bildete sich im Verhältnis von nationalistischem Deutschtum und Judentum ein zweites Muster heraus, das bis zum Jahre 1945 Geltung behalten sollte. Jeder Schritt zur Assimilation von Juden wird mit einem zunehmend radikalisierten Antisemitismus beantwortet, der damit beginnt, dass Juden niemals Teil der Gesellschaft werden dürfen und damit endet, dass sie überhaupt nicht leben dürfen. Die Grundlagen dieser Einstellungen wurden in den Jahren vor und nach dem Zusammenbruch des preußischen Staates 1806 gelegt. Das Pamphlet Wider die Juden eines gewissen Grattenauer, eines kleinen Berliner, Justizbeamten, gehört zu den ersten Zeugnissen eines neuen Antisemitismus. Sein Angriff galt zunächst den jungen jüdischen Frauen. Zitat, sie lesen viele Bücher, sprechen mehrere Sprachen, spielen manche Instrumente, zeichnen in verschiedenen Manieren, malen in allen Farben, tanzen in allen Formen und besitzen alles Einzelne, besitzen aber nicht die Kunst, alle die Einzelheiten als Ganzes zu einer schönen Weiblichkeit zu verbinden. Soweit der Autor. Das alles weiß er, der wahrscheinlich nie irgendwo eingeladen war und vermutlich weder viel gelesen, noch mehrere, hat noch mehrere Sprachen spricht oder mehrere Instrumente spielen kann. Das alles weiß er genau zu beurteilen. Auf der Basis der unerschütterlichen Gewissheit, dass zwischen Juden und Christen ein Abgrund läge, fordert er, dass die Juden wieder den Stempel der Verachtung tragen müssten. Man müsse sie zum Tragen des mittelalterlichen gelben Abzeichens an der Kleidung verpflichten, damit man sie wie die Pest meiden könne. Von diesem Text sind 13000 Exemplare an begeisterte Leser abgesetzt worden. Ihm folgten weitere als Satire ausgegebene Zeugnisse bösartiger Gesinnung. 1803 begann in Preußen, wie Dubno schreibt, eine noch nie dagewesene judenfeindliche Agitation. Der Zusammenbruch des preußischen Staates nach der Niederlage der Armee bei Jena und Auerstedt war auch das Ende der jüdischen Salons. Hof, Adel und Gesellschaft setzten sich aus Berlin ab und in den folgenden Jahren lösten zwei Vereinigungen die jüdischen Salons ab, Adlige Damen eröffneten patriotische Salons in denen es nicht in erster Linie um Kultur, sondern um Politik ging. Einige dienten für konspirative Treffen zur Vorbereitung der antifranzösischen Befreiungskriege. Eine andere Neugründung war die 1811 gegründete deutsch-christliche Tischgesellschaft, die sich nach Programm, Zusammensetzung und Bräuchen ebenso gut deutschchristliche Stammtischgesellschaft hätte nennen können. Zitat. Der Tischgesellschaft gehörte die, fast die gesamte nicht-jüdische intellektuelle Elite Berlins und der neuen Berliner Universität an. Genz, Fichte, Kleist, Clemens von Brentano und Achim von Arnim der Publizist Adam Müller, Savigny, Schinkel, und eine Zeit lang sogar August Farnhagen, der spätere Ehemann Rachels. Die Mitglieder dieser Tischgesellschaft sind identisch mit der praktisch, die vorher die Salons bei Farnhagen und Herz besucht hat. Frauen, Franzosen, Philister und Juden waren ausgeschlossen. Kontroversen gab es lediglich darüber, ob man konvertierte Juden ausnehmen wolle. Man trank Bier und sang patriotische Lieder. Zwei Reden, die eine von Achim von Arnem, die andere von Clemens von Brentano, haben sich erhalten. Von Arnem sprach über die sittliche Verkommenheit von Juden und von ihren abscheulichen körperlichen Merkmalen. Und er gibt zugleich ein Beispiel deutscher Sittlichkeit. Zitat Arnim appellierte an die Versammlung, das Augenmerk auf Juden zu richten, die sich unerkannt in die Tischgesellschaft einschleichen könnten. Als Vorsichtsmaßnahme, so sein Vorschlag, sollte man einen Juden häuten, um seine chemische Beschaffenheit erforschen zu können. Zitat Ende. Das ist Jahrzehnte später genauso geschehen. Anschließend trug Clemens von Brentano eine Rede über den Philister in und nach der Geschichte vor. Mit Philistern meinte er Kosmopoliten und Juden. Nach solchen Aussprachen sangen die anwesenden patriotische Volkslieder. Aus diesen Gepflogenheiten entwickelte sich die sonderbare, etwas komische Mischung aus deutschem Patriotismus und Männergesangverein. Relativ wenig beachtet und bis vor kurzem noch umstritten ist der Beitrag Johann Gottlieb Fichtes zum neueren Antisemitismus. Arendt bestreitet, dass er für die deutsche Rassenideologie verantwortlich gemacht werden könne. Fichte selbst konnte sich jedenfalls die nationale Einheit nur ohne das Judentum vorstellen. Der Vorwurf, die Juden bildeten einen Staat im Staate, war gravierender als der alte religiöse Antijudaismus. Gleiche Rechte sollten Juden nicht gewährt werden. Er schreibt in einem Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution, der bereits 1793 erschienen war, Zitat, aber ihnen Bürgerrechte zu geben, Dazu sehe ich, ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Hesel Rosenstrauch schreibt in ihrer Humboldt-Biografie resümierend über jene Zeit, dass die deutsch-patriotische Allergie gegen Juden, die deutsch-christliche Tischgesellschaft und die Mythisierung des Mittelalters zur Vorgeschichte eines christlichen Antisemitismus gehören, der die Ermordung der Juden und das Wegsehen ihrer Nachbarn legitimiert hat. Inzwischen wird diese Zeit um 1800 gerne zur deutsch-jüdischen Symbiose verklärt. Zitat Ende. Nicht alle teilten die Auffassung, dass die Salons ein Vorschein einer Gesellschaft gewesen seien, in der Juden als gleichberechtigte anerkannte Bürger lebten und gleichwohl ihren religiösen und kulturellen Traditionen folgen könnten. Heinrich Grätz geht in seiner populären Geschichte des jüdischen Volkes mit Salonieren und Salonbesuchern hart ins Gericht. Einige der Vorwürfe gegen die Salons entsprangen moralischer Entrüstung über die Art der Geselligkeit, die dort vermeintlich oder wirklich gepflogen wurde. Zitat Der Salon des schönen Herz wurde eine Art medianitisches Zelt. Hier kamen meistens junge Frauen, deren Männer ihren Tagesgeschäften nachgingen, mit christlichen jungen Männern zusammen. Der Turnangeber in diesem Kreise wurde Friedrich von Genz, die eingefleischte Selbstsucht, Genusssucht, Lasterhaftigkeit und Gewissenlosigkeit, der es auf die Verführung der Weiber angelegt hatte. Die christlichen Wüstlinge stifteten mit den Weibern und Mädchen einen sogenannten Tugendbund, einen Orden, der dahin zielte, dass die beiden Geschlechter ohne Schranken und ohne gesellschaftliche Anstandsformen miteinander verkehrten und einander duzen sollten. In dieser Darstellung macht sich doch der Abstand von fast 150 Jahren bemerkbar, der uns von diesem Text trennt. Gravierender ist die Kritik an der Assimilation. Juden haben sich, als sich zumindest eine rechtliche Gleichstellung abzeichnete, gefragt, ob der Preis für das Festhalten an der überkommenen Lebensweise angesichts der jahrhundertelangen Unterdrückung nicht zu hoch sei. Die Kinder Moses Mendelssohns sind bis auf eine Tochter den Weg der Konversion gegangen. Nach Grätz hätte Ahnenstolz die gebildeten Juden davon abhalten sollen, sich in die Gesellschaft der Salonbesucher zu begeben. Hinter diesem Urteil steht die Absage an Assimilationsbestrebungen. Dafür gab es durchaus gute Gründe. Arendt charakterisiert die gesellschaftliche Situation jüdischer Menschen in westeuropäischen Gesellschaften mit der Alternative, Paria zu bleiben oder Parvenu zu werden. Sie schreibt, die individuelle Problematik jüdischer Menschen lag darin, dass sich der Einzelne in jeder Generation gleichsam neu zu entscheiden hatte, ob er ein Paria außerhalb der Gesellschaft bleiben oder ein Parvenu werden und Zutritt zu einer Gesellschaft erlangen wollte, wo man in der unübertrefflichen Formulierung von Karl Kraus nur unter der Bedingung geduldet wird, dass man entweder seine jüdische Abstammung verschweigt oder mit dem Geheimnis auch deren Geheimnis verrät. Seit Rachels einzigartiger Versuch, eine Geselligkeit außerhalb der Gesellschaft zu etablieren, gescheitert war, konnten die Wege des Parias und des Parvenus nur in die Vereinsamung führen, die dazu noch vom Bedauern, es nicht anders gemacht zu haben, verbittert wurde. Soweit Hannah Arendt. Der Begriff des Paria ist erstmals von Bernard Lazare im Rahmen der Auseinandersetzungen um den Dreifußprozess auf das Judentum angewandt worden, und von Arendt in ihrem Buch über Rachel Warnhagen übernommen worden. Parias sind Unberührbare, außerhalb der Gesellschaft stehend, weshalb sich noch Angehörige der untersten Schichten der legitimen Gesellschaft ihnen gegenüber überlegen fühlen können. Als Parvenus, als gesellschaftliche Aufsteiger, gelten diejenigen, die aufgrund von Besitz oder kulturellen Leistungen einen Platz in der Gesellschaft beanspruchen. Jede Gesellschaftsschicht, außer dem Hochadel, hat ihre Aufsteiger, auf die alle anderen herabsehen, die ihren Status ein wenig früher errungen haben. Für den Adel sind Bürger alle Parvenus, für Patrizier die Kleinbürger und Juden für alle. In den Parvenus wird den Arrivierten ihre eigene Aufstiegs Auf Aufstiegsgeschichte vor Augen geführt. Das macht sie so verhasst. Beide Gruppen lassen sich gemeinsam im Begriff der gesellschaftlichen Außenseiter erfassen. Außenseiter waren, wie Hans Mayer in seinem gleich gleichnamigen Buch darlegt, Frauen, Juden und Homosexuelle. Die Berliner Salonnieren waren im doppelten Sinne gesellschaftliche Außenseiterinnen. Das macht ihre kulturelle und soziale Leistung so ungewöhnlich. Außenseiter sind der Ernstfall der Humanität, wie Meyer schreibt. Am Verhältnis zu ihnen zeigt sich, was menschenfreundliche Parolen wert sind. Und aufgrund des Schicksals der Außenseiter zeigt Meyer das Versagen von Aufklärung und Humanismus. Es gibt auch die Umkehrung des Satzes. Die Gesellschaft ist der Ernstvoll für die Außenseiter. Sie sind die außersehenden Opfer kollektiver Gewalt. Im Antisemitismus der Professoren und Schriftsteller und den Angriffen auf Juden zeichnete sich eine Konstellation ab, die Arendt als Voraussetzung der Shoah erkannt hatte, das Bündnis von Mob und akademischer und gesellschaftlicher Elite. Auf die antisemitische Propaganda nach 1803 folgten wenige Jahre später Pogrome antisemitischer Mobs in mehreren deutschen Städten. Die Angriffe auf Juden begannen 1819 in Würzburg. Grätz schreibt, die Bevölkerung erbrach die Kaufläden der Juden, warf die Waren auf die Straße und als die Angegriffenen sich zur Wehr setzten und mit Steinen warfen, steigerte sich die Empörung zur Raserei. Tags darauf stellte die Bürgerschaft die Forderung an die städtische Behörde, dass die Juden Würzburg verlassen sollten. Mit Trauer verließen etwa 400 Juden die Stadt und lagerten mehrere Tage in den Dörfern oder unter Zelten einer trüben Zukunft entgegensehend. In Frankfurt wurden alle Juden von den Promenaden mit Hohn und Misshandlung verjagt. Die Pogrome griffen über auf Darmstadt, Bayreuth, Meiningen, Karlsruhe, Hamburg und Bremen. An diesem Bündnis ist gescheitert, was den jüdischen Salonieren als Hoffnung vorgeschwebt haben mochte und wovon nach der Shoah immer noch gesprochen wird, als habe es ihr etwas gegeben und als habe jemand außer den Juden sie gewollt, die sogenannte deutsch-jüdische Symbiose. Es gab sie nie. Es gab auch nicht, wie der kurze Einblick in die geselligen Beziehungen jener Zeit angedeutet hat, den christlich-jüdischen Dialog. Es gab Lessing, Dom, Nikolai und damit ist die Liste derer, die einen wirklichen Dialog mit Juden und Jüdinnen wollten, fast beendet. Auf der anderen Seite steht die lange Liste derer, bei denen die Forschung spät genug aufgedeckt hat, dass sie von Antisemitismus besessen waren, noch während sie mit Juden verkehrten. Diese Liste ist mehr oder minder identisch mit dem Personenverzeichnis der Dichter, Gelehrten, Professoren während der Lebenszeit Goethes. Er selbst kommt auch daran vor. Am Umgang mit Minderheiten zeigen sich die Grenzen der Kultivierung. Die Aufklärung zeigt hier ihre unaufgeklärten, finsteren Züge. Der Neuhumanismus offenbart inhumane Einstellungen seiner Vertreter. Und die Romantiker erweisen sich entgegen ihrem Bild in der Öffentlichkeit als gefühlskalt und gehässig. Gershom Scholem hat in einem Briefwechsel über das deutsch-jüdische Gespräch geschrieben, Zitat, Der Versuch der Juden, sich den Deutschen zu erklären und ihre eigene Produktivität ihnen zur Verfügung zu stellen, sogar bis zur völligen Selbstaufgabe hin, ist ein bedeutendes Phänomen, dessen Analyse in zureichenden Kategorien noch aussteht und vielleicht erst jetzt wo es zu Ende ist, möglich werden wird. Die Geschichte der kleinen Utopie des Salons jüdischer Frauen gehört zu diesen bedeutenden Phänomenen.